Zum Kapitel 8 in der Reihe ECDL, Word ähm, in ECDL bzw. Textverarbeitung im Wahlfach ECDL, zusammen mit dem Lehrmittel des Herdverlags, das wir verwenden. Ähm, ich äh, verlasse meinen bisherigen Pfad oder die bisherige Methode. Ähm, bei der ich meinen Leitfaden folgte, den ich zur Verfügung stelle. Stattdessen habe ich das Kapitel durchgelesen und ähm, das PDF markiert, ein paar Stichworte markiert. Ähm, das ist aber im Prinzip nicht ein fundamentaler Wechsel, nicht ein großer Wechsel, weil ähm, das lief bislang auch so. Ich habe das Kapitel gelesen, das Wichtigste markiert und dann einen Leitfaden daraus erstellt. Ähm, wir werden jetzt einfach ohne Leitfaden arbeiten. Du darfst die natürlich nochmal zur Hand nehmen. Das Kapitel 8 ist noch Teil davon. In Zukunft wird es den nicht mehr geben. Das Kapitel 8, also das äh, um Seitenlayout äh, geht, das das Seitenlayout behandelt. Ich springe mal da in die, auf die Seite 71. Hier, wie gesagt, diese Markierung, die Seitenränder, ähm, die Bereiche, die am äußeren Blattrand leer bleiben, also das Weiße äh, beim Text. Ich zeige das kurz hier. Ähm, Ich habe schon mal eine Aufnahme gemacht, die ist irgendwie hat das nicht funktioniert. Ich wollte hier noch schnell zeigen, wenn ich einen Teil, einen Text kopiere und vom Browser her nehme, das was ich auch schon gezeigt habe und jetzt einfüge, dann kommt das so mit allen Links und Formatierung. Das will ich vielleicht nicht, gerade wenn ich hier drauf klicke, öffnet es den Browser. Auf unseren alten Computern eh ein bisschen umständlich, weil die nicht mehr so schnell laufen. Stattdessen kann ich Inhalte einfügen, auswählen und wähle hier eben nicht das HTML-Format, sondern den unformatierten Text und dann habe ich den Text so, wie er sein soll, ohne Formatierungen etc., no strings attached. Also, ähm, die Seitenränder sind also das, was hier weiß ist, oben, links, rechts und unten und ähm, wenn du das lineal unter Ansicht ein ausgewählt hast und das eingeblendet wird, dann siehst du auch, dass dieses weiß hier, die oben dem grauen Bereich entspricht, bzw hier diesen Bereich. Gut, jetzt die Seitenränder, die kann ich anpassen. Ähm, voilà, das geschieht im Register Layout und dann Seitenränder. Da habe ich ein paar vordefinierte äh, Größen. Jetzt, ähm, wenn mir die nicht passen, also irgendeinem Grund kann ich das auch selber definieren, äh, dazu wähle ich Seitenränder, äh, benutzerdefinierte Seitenränder. Hier, ich äh, weiß nicht, warum die so diese Größen gesetzt sind. Wichtig ist, ich kann hier jetzt einfach zwei schreiben, wenn ich zwei haben will. Mit Tabulator springe ich ins nächste Feld. Das lasse ich dann mal auch zwei, Tab, 2 und OK. Voilà, angepasst ist. Und das siehst du auch links und oben, wie das dann verändert wurde. Ich kann übrigens statt so auch doppelklicken hier. Wollte nur noch schnell zeigen, die letzte benutzerdefinierte Einstellung, das ist eben ein praktisches Feature, wie ich finde. Das sind genau die 2 Zentimeter, die ich jetzt letztes Mal eingegeben habe. Eben, schneller hinspringen durch Doppelklick in Word. Ich kann auch sagen, das soll der Standard sein. Ab dann wird es auf alle alle Dokumente, alle neuen Dokumente, die auf der Vorlage normal basieren, werden also 2 cm rundherum als Standard haben. Mache ich jetzt gerade nicht. Ich könnte, wollte ich noch zeigen, wenn ich jetzt den Platz wirklich gut nutzen will, auch 0,5 schreiben oder auch 0,5, Tabulator Punkt 5, Entschuldigung, Dezimalpunkt 5. Und dann, wenn ich jetzt OK klicke, kriege ich eine Fehlermeldung. Das ist früher ein großes Problem gewesen, ein großes Problem ist übertrieben, aber ein Problem gewesen, weil die Drucker nicht wirklich weit an die Ränder hinausdrucken konnten. Heute mit den uns vor allem unseren Super-Geräten, die wir in der Schule haben. Es ist nicht mehr so ein Thema, aber dennoch kann es ein Problem sein, dass mal was nicht gedruckt wird. kann ja so korrigieren drücken, dann kriege ich diese ähm, Größen, wobei, äh, lustig, beim letzten Durchgang war das anders. Ich probiere es nochmal, 0,25, 0,25 Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so akzeptieren will, dass das funktionieren würde. Korrigieren, ja, jetzt, ja. Jetzt ist es eben angepasst und ähm, könnt aber auch einfach ignorieren rücken, wenn ich weiß, was ich mache. Gut, also sowieso abbrechen. Das waren die Seitenränder. Wie gesagt, das Einrichten mit diesen vordefinierten Größen, die Details, wenn ich das selber haben will, beziehungsweise auch ähm, ein bisschen weiter unten. Ne, weiß gar nicht, wo das steht. Irgendwo steht das mit diesen da, die letzte definierte Einstellung. So viel zu Seitenränder, Standard, Details bzw. vorgegeben. Gut, das Papierformat, wie gesagt, ähm, da gibt es verschiedene Größen. Wir nutzen D DNR4. Es, ist, ähm, es gibt andere, die vordefiniert sind, macht wenig Sinn. Ähm, US Letter war das Problem. dass Eine Bekannte von mir immer hatte das Word automatisch immer US Letter genommen hat. Weshalb haben wir bis heute nicht rausgefunden. Ähm, aber irgendwann hat es dann aufgehört. Gut, also, normalerweise A4. Übrigens, hast du dich schon mal gefragt, wie groß ein A4-Blatt ist? Genau, so. Hm, schon mal mehrere tausend Blatt wahrscheinlich schon in der Hand gehabt im Leben, aber noch nie drüber nachgedacht, wie groß das genau ist. Jetzt auch nicht auswendig gewusst. Okay, also, ähm, da gibt es nicht viel dazu sagen. Ähm, hingegen spannend ist die Ausrichtung. Ähm, wenn ich jetzt da mit, ups, jetzt den Zwischenspeicher nehmen, so und das ein paar mal reinkopieren, genau genommen so, dass ich drei Seiten habe, ähm, genau, und dann die Ansicht wechsle auf zwei Seiten, gut, und jetzt möchte ich, dass die mittlere Seite hier Querformat ist, dann markiere ich das und sage, das hätte ich gern, Entschuldigung, das hätte ich gern Querformat. Ja falsch, Entschuldigung, das muss ich, <lacht> Entschuldigung, ähm, die Seite einrichten, jawohl, das kann ich entweder so, äh, Seite einrichten oder ich kann so und dann so und dann sage ich, den Bereich hätte ich gerne Querformat und zwar für den markierten Text. So. Jetzt habe ich da Porträt oder Hochformat, Querformat und wieder Querformat und Hochformat. Warum sind es jetzt zwei Seiten? Na, weil eben der, der Text, den ich markiert habe, im Querformat zwar besser hier raufpasst, aber weil es so viele Absätze sind, ähm, brauche ich eine zweite Seite. Wenn ich das also löschen würde, hier so ungefähr bis hier, dann ähm, wird das ordentlich aussehen, wie erwartet. Wenn ich das wieder löschen will, das ist wichtig, Prüfungsaufgabe, dann muss ich den Cursor daneben setzen. Jetzt äh, vorwärts löschen, Function, das ist die Taste ganz links unten, Fn und äh, Backspace oder rückwärts löschen, das ist die Taste fast ganz rechts oben. Und zusammen gibt das Forward Delete. Und lustigerweise habe ich jetzt hier, ähm, ja man sieht ihn schlecht, aber es müsste hier irgendwo noch ein, ein äh, Abschnittswechsel haben. Ich lösche den einfach mal vorwärts und jetzt habe ich die Seiten wieder alle im Hochformat. Ich weiß gerade ein bisschen eigenartig, warum er zuerst auf Querformat gesprungen ist, ähm, aber wir kommen gleich dazu. Also das zum Format und ähm, damit sind wir eben schon auch ein bisschen bei den Umbrüchen. Umbrüche sind was Nützliches. Angenommen ich möchte hier ein Titelblatt haben, schreibe ich hier Titelblatt. Vielleicht kommt noch mein Bild rein und mein Name. So, und irgendwann ist es aber gut und ich möchte eigentlich, dass der Text auf der nächsten Seite ähm, beginnt oder meine Arbeit und jetzt könnte ich schon da Eingabe, Eingabe klicken, aber das ist einfach nicht good practice, sondern es ist anfängerhaft. Ähm, stattdessen kann ich einen Umbruch einfügen, Umbruch, einen sogenannten Seitenumbruch, offensichtlich ein viel gebrauchter Befehl, ähm, da es ja ein äh, Tastaturbefehl dafür gibt, eine Tastaturkürzel. Äh, das ist Command und Eingabe. Wenn ich jetzt also hier Command-Eingabe mache, springt der Text auf die nächste Seite. Gut, das ist Umbruch, Seitenumbruch. Ähm, vorhin hatten wir Abschnittumbruch, das ist eben, wenn ich für einen Bereich des Dokuments andere Formatierung anwenden will, eben Querformat. Dann würde ich hier zum Beispiel hier unten äh, einfügen, Abschnittumbruch. Dann geht der Abschnitt auf der nächsten Seite weiter und hier vielleicht auch nochmal ein Abschnittumbruch und zwar auf der nächsten Seite, nicht fortlaufen, sondern auf der nächsten Seite und springt das auf die nächste Seite und jetzt kann ich, wie gehabt, hier diese Seite markieren und sagen, hey, das hätte ich gern im Querumat. Ich hoffe, das funktioniert. So, jo, wieder, es werden wieder zwei Seiten, aber es hat funktioniert. Warum? Weil ich eben davor und danach einen Abschnittswechsel definiert habe. Ich lösche den wieder. Wenn ich es so mache, dann ähm, springt er direkt auf äh, Portrait oder Hochformat. Gut, also das zu den Umbrüchen. Und da gibt es noch eine dritte Art Umbrüche, das hat mit den Spalten zu tun, von denen ich bereits gesagt habe, dass die ein bisschen anspruchsvoller sind. Angenommen, ich mache hier ein einfaches Beispiel, 1, 2, 3, 4, 5 und jetzt sage ich, ich hätte gerne diesen Bereich hier, ich muss ihn wieder markieren, ähm, in Spalten, dann richte ich die ein, zwei Spalten, so, gut. Man sieht wieder einen Abschnittwechsel davor und danach, weil eben der Abschnitt vorher ohne Spalten ist, der danach auch. Okay, wenn ich jetzt die drei auf die andere Seite haben möchte, wie geht denn das? Ja, ich kann es so machen, ist aber nicht so elegant. Und funktioniert auch nicht immer. Stattdessen kann ich den, die dritte Art von Umbruch einfügen, den Spaltenumbruch. Gut, jetzt haben wir es. Also Spaltenumbrüche haben wir auch. Wie gesagt, hier nochmal Umbrüche entfernen. Ähm, man klickt davor und löscht das. Achtung, wenn ich den jetzt lösche, ups, dann wird mein ganzes Dokument in zwei Spalten ähm, geändert. Das will ich nicht. Stattdessen würde ich eher hier da löschen, dann springt es auf eine neue Seite und ich habe den Spaltenumbruch immer noch hier drin, den muss ich auch wieder rausnehmen. Aha, jetzt ist, ist der Text wieder da, wo er sein sollte, jetzt lösche ich noch den und jetzt ist das wieder so formatiert, wie ich es haben wollte, nämlich mit einer Spalte hier markiert. Gut, also, das hier Seitenumbruch und Absatz koppeln kann praktisch sein, ich habe es nie genutzt, aber vielleicht mal, jetzt weißt du, dass es das gibt, Spalten erzeugen hat man schon und ähm, ja vielleicht noch kurz die Details von den Spalten, wenn du sagst, ich hätte das gerne in Spalten, dann kann ich dann auch ähm, in hier noch weitere Details hinzufügen, zum Beispiel könnte ich eine Zwischenlinie machen oder ich könnte die Breite der Spalten, den Abstand dazwischen markieren, ich könnte sogar sagen, die eine Spalte sollte breiter sein als die andere, etc., etc., machen wir jetzt nicht. Gut. Ähm, das letzte Unterkapitel oder der letzte Teil vom Kapitel 8 geht um die Silbentrennung. Finde ich ein bisschen komisch aufgebaut, grundsätzlich gut. Sie sagen hier, mit der Silbentrennung vermeiden Sie unschöne Lücken am Seiten- bzw. Spaltenrand. Das ist also der Grund, warum wir die Silbentrennung nutzen. Man sieht hier, dass es hier so ein bisschen ausfranst und hier nicht. Und das macht es eben fürs Auge einfacher, wenn es immer gleichmäßig ist. Da so muss ich jetzt nicht in die typografischen Details abdriften, aber... Glaubst du mir einfach, das ist angenehmer zu lesen. Wenn du eine Zeitung wie zum Beispiel den Tagesanzeiger liest oder anschaust nur, dann siehst du, dass die in Spalten aufgebaut ist, weil der Mensch eben so sieben oder acht Wörter aufs Mal aufnehmen kann. Und wenn das immer am gleichen Ort endet, kann er das schneller und effizienter lesen. Gut, dazu brauchen wir also Silbentrennung. Und wie richten wir sie ein? Das kommt irgendwie erst am Schluss, ähm, Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit, vom Kapitel. Ähm, und das ist das hier. Das ist ganz einfach, aber das musst du kennen und ich mache das oft, gerade wenn ich den Text in Blocksatz ausrichte, sprich, dass er überall am gleichen Ort endet, nicht nur links, sondern auch rechts, dann kommt automatisch auch die Silbentrennung rein. Das geht unter Extra Silbentrennung, automatische Silbentrennung, okay. Prüfungsaufgabe, jetzt weißt du, wie es geht. Danach, beziehungsweise davor, gibt das Kapitel allerlei Details, wie man Textabschnitte ausschließen kann von der Silbentrennung wie man Wörter trennen kann und selber Trennvorschläge einbringen. Das würde ich vielleicht kurz anschauen oder ausprobieren. Ich glaube, das habe ich mal als Prüfungsaufgabe gesehen und ist auch im Alltag ganz nützlich. Und dann noch dieser Block hier, der ist auch nützlich, wenn du dich ernsthaft um das Aussehen eines Dokuments bemühst und das vielleicht dann später im Berufsalltag auch machen musst, dass das stimmt. Dann wirst du dich an das erinnern. Ich habe das mal selber studieren müssen und habe ähm, ein Dokument gemacht, das ich euch zur Verfügung stelle. Das heißt, du kannst das hier lesen, kannst aber auch mein Dokument lesen und dich damit vertieft auseinandersetzen und dann wirst du es verstehen. Ähm, jetzt hier ist nicht der Moment dafür. Wichtig einfach, wenn du ein Wort trennen willst, nutze nicht ein Trennzeichen, weil wenn du nachher die Sinn Trennung aus also irgendeinem Grund wieder deaktivierst, bleibt dieser Strich bestehen. Jo. Das war's. Kapitel 8. Eines der letzten, die wir so im Detail anschauen. Viel Erfolg weiterhin beim Lernen und bis zum nächsten Mal.